Du sagtest, jenseits des Physischen, du sagtest, du kannst dich und das Universum wahrnehmen, und du hast es fast so gesagt, als ob ich und das Universum eins wären und die Wahrnehmung dessen. Die meisten von uns können die Idee des Universums intellektuell erfassen, aber wir können es nicht, wir können es nicht erfahren. Und zwischen ihrem intellektuellen Erfassen und ihrer Erfahrung sagtest du mir, dass ich durch Bhairavi und all das und, und, und, und die Fenster, die geöffnet werden, meiner Beziehung zum Universum näher komme. Kannst du das beschreiben zwischen dem intellektuellen Erfassen und dessen Erfahrung und wo da meine Beziehung existiert? Aber wenn du mit einem Zollstock losgehst, um die Tiefe des Ozeans zu messen, wirst du unweigerlich zurückkommen und mir sagen, dass er unergründlich ist, weil es für dich unmöglich ist, die Tiefe des Ozeans mit einem Zollstock zu messen. Du näherst dich dem Universum mit einem völlig falschen Instrument an, dem Intellekt. Dein Intellekt an sich ist ein Instrument, das die Dinge nur sezieren und kennen kann. Es ist unmöglich, dass dein Intellekt irgendetwas kennen, irgendetwas wahrnehmen kann, ohne zu sezieren. Ohne vorige, vorherige Informationen darüber kannst du es nicht kennen. Wenn du etwas Neues siehst, gibt es keine Möglichkeit für dich, es zu kennen. Nun möchtest du deine Tochter wirklich kennenlernen. Würdest du sie sezieren wollen? Nein. <lacht> Nein. Das ist definitiv nicht der richtige Ansatz. You can only aber mit dem Intellekt kannst du nur sezieren. Du, kannst, du wirst es Analysieren nennen, aber es ist sezieren. Durch sezieren kannst du also alle möglichen Details herausfinden, aber du wirst nicht die eigentliche Sache erkennen. Ob du nun eine Blume oder einen Menschen oder einen Baum oder ein Tier nimmst, durch sezieren wirst du nichts erkennen. Du wirst nur die physischen Bestandteile davon kennen. Die Summe dieser physischen Teile ergibt noch nicht das Ganze. Mit einem Zollstock versuchst du also, die Tiefe des Ozeans zu messen, du wirst zu falschen Schlüssen kommen. Ich sage also, lass das beiseite, und lass uns ohne deinen Intellekt reden, lass uns, lass uns sehen, versuche es und bemühe dich. In Ordnung, ich werde meinen, denn ohne Intellekt gibt es keine Fragen. Nein, es gibt Fragen im Universum ohne Intellekt. Lass es mich versuchen. Lass es mich ohne meinen Intellekt versuchen. Das Nichts ist keine Frage. Nein, nein, verfalle nicht in abstraktes Denken. Dann weiß ich nicht, was ich tun soll. Die gesamte menschliche Existenz in diesem Moment ist eine Frage. Es gibt eine Sehnsucht zu wissen. Das an sich ist eine Frage. Aber die Sehnsucht zu wissen wird gerade jetzt unglücklicherweise durch ein Instrument kanalisiert, das nicht fähig ist, zu wissen. Damit will ich sagen, du hast eine Sehnsucht zu wissen, was an sich ein großes Fragezeichen ist. Versuche, dieses Fragezeichen ohne den Einsatz deines Intellekts zu lenken. Sitze nicht da und versuche, mich zu sezieren, du wirst nichts herausfinden. Wenn du mich aufschneidest, bekommst du nur das, was du auch in einem Frosch oder einem Ziege findest, das gleiche Herz, Leber, Niere. Du wirst keine Erleuchtung in meiner Niere finden. Wenn du dies kennen willst, musst du das beiseite lassen und trotzdem weiter der Frage nachgehen. Genau das ist sie. Sie ist eine Frage ohne Intellekt. Nein, nein. Ich will sagen, wenn du zu ihr gehst, musst du mit deinem Herzen hingehen. Du kannst nicht mit deinem Intellekt hingehen. Wenn du mit deinem Intellekt hingehst, was ist da? So eine schwarze Form. Was ist das? Es ist nichts. Aber wenn du Menschen fragst, die es gerade betreten haben, es trifft sie einfach. Es ist eine Explosion von Energie. Aber wenn du damit deinem Intellekt hingehst, was ist dann da? Einfach nur Irrsinn. Ist der Irrsinn denn falsch? Ich dachte, jeder versucht, vernünftig zu sein. Okay, dann wollen wir mal eine Weile unvernünftig sein. Lass uns verrückt sein. Die Sache ist die, dass die Menschen immer versuchen, leicht verrückte Dinge zu tun, weil ihre Vernunft so einengend ist. Ihre Vernunft erdrückt sie geradezu in sich selbst, also wollen sie etwas Verrücktes tun. Sie versuchen nicht, etwas Verrücktes zu tun. Sie versuchen, aus der Falle ihres eigenen Intellekts auszubrechen. Der Intellekt denkt logisch. Innerhalb des Bezugssystems der Logik fühlen sie sich gefangen, aber sie begreifen nicht, dass es sie sind, die die Falle bauen. Selbst eine Spinne hat die Intelligenz, eine Falle für jemand anderes zu bauen und nicht für sich selbst. Richtig. Die Menschen benutzen ihr feines Instrument des Intellekts und bauen sich selbst eine Falle. Und wenn Sie sich in dieser Logik gefangen fühlen, wollen Sie etwas Verrücktes tun. Im Grunde genommen bedeutet verrückt etwas Unlogisches, etwas, das nicht mit dem intellektuellen Prozess in Einklang steht. Jedes Mal, wenn Sie das tun, sei es durch eine Droge, einen Drink oder eine andere verrückte Tat, die Sie begehen, überschreiten Sie die Grenze Ihrer Logik und sie finden es toll. Ich sage, lasst es uns tun, ganz bewusst. Du musst keine verrückten, riskanten Dinge tun. Du kannst hier sitzen und das leben. Ich will damit sagen, dass jemand, der sich selbst eine Falle aus seiner eigenen Logik baut, wirklich wahnsinnig ist. Aber er denkt, er sei gesund. Dein ganzes Konzept von geistiger Gesundheit muss sich ändern.